Hallo zusammen, da sind wir wieder, Marc hier und die liebe Caro, die lacht schon. Ich frage mich, was hast du denn heute mitgebracht, Caro, womit wir uns heute echt beschäftigen können? Ich habe heute einen Klassiker mitgebracht und zwar, dass äh, zu einem Zeitpunkt, wo man sich alles andere wünscht, als eine Kundenänderung, einen Kundenänderungswunsch reinkommt. Das heißt, wir schauen uns heute eine große Änderung an und äh, ja, dann spielen wir durch, äh, wie man in einen laufenden Prozess ganz einfach neue Anforderungen, geänderte Requirements vom Kunden einarbeiten kann und entsprechend reagiert. Ja, hopp, dann gucken wir es uns doch an. Was uns an. Kurz zur Einsortierung. Wo sind wir gerade? bisschen Orientierung kann ja nicht schaden. Wir haben einen Änderungsantrag gestellt. Die Menschen haben die Änderung äh, sich angeschaut, haben Design-Approach äh, gemacht, Risikokosten-Machbarkeit bewertet. Es ist ein Haufen an Arbeitsergebnissen, an Stammdaten, an Informationen gesammelt worden. Man hat eine Freigabe erteilt, hat gesagt, super, Änderung 100% umgesetzt, jetzt können wir in die Fertigung und hat äh, schon die Werksprozesse gestartet, um eben in Richtung Einkauf, Verkauf, Produktion zu gehen. Und genau jetzt nach der Freigabe, genau jetzt kommt der Kunde mit einer Mail, die sagt, Hallo, herzlichen Glückwunsch, hier ist mein neues Requirements-Book. Ich hätte gerne ein paar Änderungen. Und ähm, ja, jetzt stellen wir uns der Situation und werden mal schauen, wie wir in diesem laufenden Prozess im vollen Galopp die Kundenänderungswünsche einarbeiten. Los geht's. Die ersten Phasen sind abgeschlossen und jetzt geht's los, Änderungswunsch. Wir haben hier ja ein ja, total ein neutralisiertes, komplett hässliches Requirements-Book. Und jetzt sehen wir, verändern sich Kriterien, also sei es jetzt die Beschaffenheit, ähm, Lackierung, Leistungsdaten, all das kommt rein. Und jetzt müssen wir schauen, ähm, wie gehen wir damit um. So. Und unsere Werke, die sind schon quasi äh, losgelaufen und machen jetzt die Ein- und Auslaufsteuerung. So, und jetzt müssen wir als allererstes mal absichern, dass die keinen Schrott produzieren, dass die ihre Zeit nicht verschwenden. Das heißt, wir sehen hier, dass wir in der Manufacturing-Phase zwei Subprozesse haben. Pro Werk ein Subprozess. Und ähm, wir können hier sehen, hier sind ähm, verschiedene Tasks für dieses Werk. Der Industrial Engineer hat einen Task. Das heißt, jeden Moment könnte der anfangen zu arbeiten daran. Und wir wissen doch noch nicht mal, ob diese Kundenänderungswünsche mit demselben Design auch noch zu erreichen sind. Das heißt, im Zweifelsfalle ja, macht er jetzt einfach Arbeit für die Tonne. Was wir jetzt hier machen, um ganz sicherzustellen, dass keiner für die Tonne arbeitet, das ist, wir setzen den Prozess on hold. Wir stoppen den Werksprozess. Was hat das für einen Effekt? Der Werksprozess, den zu stoppen, das bedeutet hier, wir sehen das in dem Prozessablauf. Das andere Werk ist schlanker, schlankere Organisation. Hier sind die Tasks ausgeixt. Quality, das Free Engineer Dispo. Die wissen jetzt, oh, Achtung, da hat sich was getan. Ich warte jetzt mal auf eine Info. Ich sollte hier nicht weiterarbeiten. Das ist die Situation, die wir jetzt erzeugt haben. Wir haben gestoppt. Niemand beschäftigt sich mit Unsinn. Wir können jetzt ganz in Ruhe erstmal dafür sorgen die neuen Requirements zu sichten und ähm, ja, gegebenenfalls das Design anzupassen. Wir brauchen jetzt Menschen, die sich das angucken. Und deswegen gehen wir hier in die Engineering-Phase, in die abgeschlossene. Und wir fügen einfach was ein. Warum? Weil wir es können. <lacht> weil wir es können und weil es Sinn macht, Caro. Absolut. Und weil es Sinn macht. Genau. Wir wählen jetzt hier ein kleines Loop-Template, ähm, der... Ähm, Kollege hat hier eben gesagt, gut, wenn wir wenn wir jetzt ein neues Design haben und das nicht auf die Anforderung passt, dann tun wir mal so, als wäre es abgelehnt worden. Wir nehmen einfach hier eine Überarbeitungsschleife rein und ihr seht es. Hier sind jetzt vier Tasks reingekommen. Die sind auch schon aktiv. Das heißt, in dem Moment, wo ihr sagt, wir müssen diese Engineering-Phase nochmal aufmachen, ich füge einen Template ein. Man könnte auch einen manuellen Task sich ausdenken für den speziellen Fall. Sofort können die Leute hier wieder arbeiten, sie bekommen eine Mail oder gucken in der Dashboard, vielleicht macht man eine Teams-Sitzung und schon, jetzt machen wir die Perspektive mal von einem Anwender, schon poppt der erste Task auf und zwar die Quotation-Documents, also die neuen Speckbooks bereitzustellen und zu sichten. Und, und natürlich ähm, inklusive der Feedback-Funktion im Task, ja, wie wunderbar das ist, dass man direkt sagen kann, Achtung, ich habe hier was vom Kunden bekommen. Gleich mal Top-Infos ans ganze Team rumschicken und sagen, das wird eine heiße Kiste. Also, wir haben in einer abgeschlossenen Engineering-Phase Tasks reingefügt. Wir wissen, wer daran arbeiten wird. Wir haben das eben gesehen. Wir haben die ganzen Informationen. Das ist der Change-Prozess von, von vorher. Also wir machen jetzt keinen neuen auf. Wir, wir haben alle Informationen zur Verfügung. Die Menschen sind abgeholt äh, und wir können jetzt einfach nur noch Gaps bewerten und ähm, hier das neue Speckbook anhängen. Das macht der Kollege gerade. Und schon füttern wir alle Mitarbeiter in diesem Prozess mit den neuesten Informationen. Und das ist natürlich cool, um schnell zu bewerten, hält das Design diesen neuen Anforderungen stand oder müssen wir den ganzen Design Approach ändern? Und ähm, Vielleicht hat das auch einen Einfluss auf Risikokosten-Machbarkeit. Ja, und jetzt sind wir, wie gesagt, in dieser Engineering-Phase, die wir vorher schon abgeschlossen hatten. Man sieht hier jetzt direkt den Projektleiter, der jetzt seine Tätigkeit durchführt und direkt sieht, okay, der Kunden-SOP muss angepasst werden in der Timeline. Auch das ist ja ist ruckzuck gemacht. Man kann es hier sehen. Jeder weiß dann, dass der SOP geändert ist. Er kann es in der Timeline eintragen. Es gibt natürlich noch mehr Informationen. Er schreibt hier gleich dazu. Das schaffen wir niemals. Und das Risiko muss erhöht werden. Und eine Taskforce muss established werden. Direkt weiß das ganze Team, okay, Kernänderung, 150.000 Kilometer, 50% mehr Reichweite. Ja. Hm. Und äh, eine Farbe hinzufügen, hört es mal einfach an, das ist aber halt super schwierig. Braucht man einen zusätzlichen Supplier. Maximum Speed geändert für eine Bremse. Ein Traum. das ist das Schöne, hm. ne? Jeder kann jetzt gerade, also ich möchte nicht sagen, Emotionen Emotionenfreien Lauf lassen, aber. Ähm jeder reagiert eben anders drauf. Jeder hat noch einen anderen Blickwinkel. Und das macht das Ganze ja so stark, dass jetzt nicht jeder in seinem Blickwinkel woanders arbeitet, sondern dass sich alle dort treffen und der Prozess jetzt die Fäden zusammenhält. Und man sieht jetzt, wir spulen vor, haben jetzt hier das neue Design bewertet oder vielmehr die Anforderungen bewertet und Design Approach gemacht. Und jetzt gehen wir wieder frei. Jetzt haben wir den Punkt von vorher erzeugt, wo wir sagen, wir haben eine tolle Idee, wir werden die Anforderungen beantworten, wir können es freigeben, alles super. Und jetzt kommt wieder das Go, um die Fertigung anzustoßen und zu sagen, okay, liebe Werke, ähm, jetzt könnt ihr Gas geben, ähm, das ist alles wunderbar. Ja. Und vorhin sind wir über die Manufacturing Phase gekommen, weil wir da, ja, da kommt man natürlich an aus der einen in die andere Phase. Wir haben hier auch noch die Prozessübersicht, ähm, wo man auch direkt reinspringen kann in die Subprozesse. Und wir sehen hier, der ist immer noch gestoppt. Die, ähm, die Tasks hier für den Industrial Engineer ist immer noch ausgeX. Das heißt, da arbeitet gerade keiner, da hat sich noch nichts bewegt. Und das ist richtig so. Warum? Weil wir jetzt in aller Ruhe gucken können, wenn sich etwas verändert hat, wenn neue Versionen angelegt wurden, neue Routings ähm, und so weiter, dann haben wir hier die Chance zu schauen, hat das Werk alle aktuellsten Informationen? Müssen wir vielleicht eine neue Änderungsnummer aufmachen? Ähm, müssen wir vielleicht noch ein Material, ein Produkt, ein Dokument hinzufügen? etc.? Äh, das können wir ja alles in Ruhe überprüfen. Und wenn wir uns sicher sind, das Werk ist jetzt mit den neuesten Infos versorgt, das macht alles Sinn, mit einem Hebel in einer Sekunde, setzen wir den Prozess wieder in Work und ähm, das sorgt dafür, dass der Task quasi immediately aktiv ist. Klar, Deadline ist rot, das hat alles natürlich viel länger gedauert als geplant, aber hey, ähm, der kann jetzt weiterarbeiten und... Ähm Durch den automatisierten Workflow funktioniert es quasi perfekt. Und ich denke, das ist auch der Riesenvorteil dieser Anwendung, dass wir eben ruckzuck stoppen können, Einfach noch eine zusätzliche Schleife reinhängen und dann einfach die Werke mit den neuen Informationen wieder starten. Und jeder weiß Bescheid, ist klar abgeholt. Wir haben die Werke gestoppt. Die können in Remote-Systemen unterwegs sein. Wir habt vielleicht lokale ERP-Systeme, wo es sagt, Leute, wie komme ich denn an die Werke? Wer soll denn da mitspielen? Die sind doch gar nicht bei uns in unserem zentralen PLM-System. Ist gar kein Problem. Wir können die Daten remote referenzieren. Die müssen nicht im selben SAP-System sein. Vielleicht habt ihr schon unser Change-Log. Video gesehen, wo wir uns im Nachhinein so eine Änderung nochmal angucken. Da werdet ihr diesen Prozess hier wiedererkennen. Denn diese Schleife, die wir gerade jetzt in diesem Video gedreht haben, die schauen wir uns dann nochmal aus der Retroperspektive an. Und ähm, ja, so macht das Wie Spaß. Aus. Ja, vielen Dank, Caro, dass du uns das gezeigt hast. Und ja. dann würde ich sagen, schaut bald wieder bei uns rein. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.